Jo Leute, ich bin Lucien und hier ist mein Lehrer Herr Nickel. Hallo. Und heute geht es ja Zentrifugalkraft an den Kragen. Wir werden heute experimentell feststellen, dass die Zentrifugalkraft in Wirklichkeit auch eine Scheinkraft ist. Genau. Dazu werden wir gleich diesen Tennisball, der an einem Flatterband befestigt ist, im Kreis schleudern und loslassen und das Ganze in Slow-Motion aufnehmen. Machen wir so. Machen wir so. So, ich würde sagen, dann legen wir mal los, ne? Ja, also stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ja, also bevor es losgeht. Bitte nicht zu Hause nachmachen, zumindest nicht ohne Aussicht eines Erwachsenen. Bitte nicht in der Nähe von zerbrechlichen Gegenständen oder wenn sich Personen in der befinden. Das machen wir nicht. Erstmal natürlich noch aufwärmen. Okay, wir sind bereit. Und dann geht es auch schon los. Hier haben wir auch schon direkt ein echtes Prachtexemplar einer Kreisbewegung am Start. Der Tennisball bewegt sich auf einer stabilen Kreisbahn, so dass wir gleich gut erkennen können, wie der Ball aus der Kreisbahn ausbricht. Gleich kommt der Moment der Wahrheit. Noch eine Umdrehung... Und jetzt wird der Ball losgelassen und fliegt tangential zur Kreisbahn davon. Für alle, für die Slow Motion jetzt noch zu schnell war, holen wir den Ball nochmal zurück und schauen uns das noch langsamer an und sehen hier ganz deutlich, dass der Ball senkrecht zum Radius tangential aus der Kreisbahn ausbricht. Wenn aber die Zentrifugalkraft den Ball wegschleudern würde, müsste der Ball radial aus dem Kreis fliegen. Also zum Beispiel so. Tut er aber nicht. Stattdessen fliegt er einfach geradlinig weiter in die Richtung, in die er sich sowieso gerade bewegt, in dem Moment, in dem er losgelassen wird. Die einzige Kraft, die hier tatsächlich wirkt, ist die Zentripetalkraft. Die Kraft, die den Ball auf der Kreisbahn hält, solange man noch nicht losgelassen hat. Go. Aus der Sicht des Balls könnte man auf die Idee kommen, es muss ja zu dieser Kraft eine Gegenkraft geben. Allerdings befindet sich der Ball in einem rotierenden Bezugssystem. Dadurch kann es zu Scheinkräften kommen, die in anderen Bezugssystemen nicht existieren. So, das war's auch mit dem kurzen Erklärvideo. Genau, und wir als Physikus hoffen natürlich wieder, dass ihr viel dazugelernt habt. Genau. Ja, falls dem so ist, teilt das Video auch gerne mit euren Freunden oder mit allen, die noch ein bisschen Hilfe gebrauchen könnten in Physik. Tschüss damit. Düsseldorf. Hinter den Kulissen an der Hardenstein-Gesamtschule. Hier ist unser Hauptakteur, der es schon mal warm macht mit dem Freestyle. -Ramponsen. Und fest, pus mal rein. Ja, und alle wollen ihn testen, denn wir bei anderen so testen. Und sie dann wieder up haben, den Ballermann vergessen. Guck jetzt den Jungle und ich laufe na die Lecken. So hat mehr Schatz hätte man gegessen. Hätten wir alle leise! Warum ist das jetzt so ruhig? Nee, das kann ich nicht. Okay. Denn wir werden heute experimentell feststellen, dass sie... Äh, das ist ein zu genau. Zu sagen, wir werden heute experimentell feststellen, dass sie... Zerzieht dazu. Wir nehmen schon auf. Hallo Leute. Okay. Also... <lacht> Scheiße, sag ich Konzentrieren. Fuck. Was soll ich sagen, Digga? Digga, Julian, lass doch mal... Bitte nicht in der Nähe von Ges... äh von... Ja. Ach so. Mussolmiiir. Wir bleiben noch geschehen. Das ist gut. Okay, das ist gut. Nicht in Innenräumen. Und nicht in der Nähe zu verbrechlicher Gegenstände oder wenn sich... Äh Fuck, ich muss ins Mikro reden. <lacht> äh, und wir hoffen natürlich, dass ihr wieder was Neues gelernt habt. Ne? Du, du hast es verkackt. Also wirklich, Lucien. Lucien. Du hast es halt verkackt. Genau. Was?